was sie tun können, damit ihr Partner sie liebt, in drei Schritten. Erstens, was wünscht sich mein Partner von mir? Zweitens, wozu bin ich bereit? Und schließlich drittens, nicht empören über die Wünsche, zu denen sie nicht bereit sind, sondern alles dafür tun, um die umzusetzen, zu denen sie bereit sind.